wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt dumm. Der, wie wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt Wofür ist eigentlich der Filmklappe da? Und Action! Ich gehe mal zum MKC und frage den Jens. Der weiß das bestimmt. <lacht> Jens, ich habe mir gar nicht fragen. Wofür ist die Filmklappe da? Die Filmklappe, lass mich mal überlegen. Ja, wie gesagt, die Filmklappe ist dafür da, damit der Schnittmeister weiß, wann er die Schere anzusetzen hat. Also neue Szene, neue Theken, und so weiter ja aber ich sehe gerade ich muss jetzt los ich muss jetzt zur arbeit wenn du bock hast kannst du ja noch das kino angucken ja, guck mal das ist der schöne saal und hier können bis zu 300 Kinobesucher sitzen coole sache oder mhm. Oh, was ist das denn ein affe was ist denn das da ein affe jetzt aber ganz schnell raus hier Warum ist die Banane eigentlich krumm? Huh, was ist das? Hilfe! Was fragst du, warum ich krumm bin? War es eine sprechende Banane? Am Anfang, als ich noch klein und in der Blüte versteckt war, wuchs ich nach unten. Als die Blütenblätter abgefallen sind und ich das Sonnenlicht sah, wuchs ich nicht nach oben. Dadurch bin ich krumm. Ach, ist das heute ein schöner Tag? Was ist das denn? Eine Banane? <lacht> Wo kommen die denn her? Die essen wir später. Weil wir Wolken gucken. Okay. Ach, ist der Himmel heute schön blau? Ja, und die Wolke sieht aus wie ein Schaf. Warum ist der Himmel eigentlich blau? Der könnte doch auch lila, rot oder grün sein. Und warum gibt es Wolken am Himmel? Ich rufe mal meine Wetterfee in Potsdam an. Okay. Hallo Wetterfee. Hallo. Hallo. Wir haben da mal zwei Fragen an dich. Die erste, warum ist der Himmel blau? Dafür ist es Sonnenlicht zuständig. Für uns erscheint es weiß, aber in echt enthält es alle Regenbogen. Der blaue Anteil wird in der Atmosphäre am meisten reflektiert. Deshalb erscheint uns der Himmel blau. Und was ist die nächste Frage? Und warum gibt es Wolken am Himmel? Das ist ganz einfach. Durch die Wärme von der Sonne steigt Wasserdampf aus den Gewässern und steigt in den Himmel. Dort im Himmel ist es kälter. Und es bilden sich Wolken aus dem Wasser Wenn die Wolken schon ganz viel Wasser aufgenommen haben, regnet es und die Wolken verschwinden. Ganz einfach, oder? Danke, liebe Wetterfee. Danke. Ich muss jetzt eh los, zu meiner Geburtstagsfeier. Gibt es überhaupt einen Kuchen zu Geburtstag? Ich weiß es, das kommt aus dem alten Griechenland. Die Göttin der Jagd hat einen Honigkuchen mit Kerzen gekriegt. Das ist ja interessant. Aber jetzt haut rein. Das Kasukina gibt es seit 2015 und wurde nach der Enkeltochter von der Chevin benannt. Ein Bienenhaus. Wie schön. Und da steht auch noch was. So ein Bienchen hier und dort wird es ganz sicher in den Haut. Boah, das haben die Kinder aber schön gemacht. Aber warum sterben Bienen eigentlich, wenn sie nur einmal gestochen haben? Oh, da ist ja Arthur. Er kennt sich bestimmt mit Bienen aus. Er ist doch Imker. Ja, hallo. Ich komme mal zu dir. Oh ja. Du bist doch Imker, oder? Ja, ich bin Laienimker. Ach so, ja. Also, ich hatte da mal eine Frage an dich. Warum sterben denn die Bienen, wenn sie gestochen haben? Die Bienen sterben, wenn sie gestochen haben, weil sie an ihren Giftstacheln haben sie solche Zacken drin. Und wenn sie die Haut damit durchstechen, dann bleibt der Stachel in der Haut stecken und beim Wegfliegen reißen sie sich die Giftblase aus dem Leib heraus. Und das ist so schwer für die Bienen, dass sie daran sterben ja auch, wenn die letzte Biene stört, dann sterben auch die Menschen. Tschüss, ich gehe mal zu meinen Bienen. Ja, tschüss, mal schauen, was, ob die Biene zurückkommt, die gestochen hat. Aber ich denke nicht. ne? Mhm. <lacht> ja, tschüss, Arthur. Tschüss. Ach, ist das warm heute. Ich werde heute auch mal schwimmen gehen. Ja, Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Das ist ja Süßwasser. Wieso ist das Meerwasser eigentlich salzig? Warum das Meerwasser salzig ist, fragst du? Das ist doch ganz einfach. Blub blub blub blub. Das liegt am Urgestein, das unten am Meeresgrund liegt. Deshalb ist das mehr salzig. Hoffentlich bist du jetzt schlauer. Dankeschön liebe Seetiere. Mira, ich muss dir was erzählen. Was denn? Stell dir vor, was gerade passiert ist. Ich muss mein schon los. Ich habe noch so viel zu tun. Was war das denn? Oh, ist es spät. Warum hat der Tag denn nur 24 Stunden? Ich habe doch noch so viel zu tun noch eine Info. Das Wort Templin kommt aus dem Germanischen mit der Bedeutung spitzer Hügel. Und denkt dran, immer schön neugierig bleiben. Das ist